Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Teil der Arduino-Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit dem Servo. Dieser soll mit der Hilfe vom Arduino drei Positionen ansteuern und dazwischen kurze Zeit warten. Also was wir dazu brauchen sind drei Kabel, der Arduino selbst und ein Servomotor. Das ist eigentlich schon alles. Und das USB-Kabel, um ihn zu programmieren. Und dann zeige ich gerade, wie man es anschließt. Der Servo hat hier einen Connector, bei dem es einmal braun, rot und orange. Braun ist in dem Fall Ground, da schließen wir ein schwarzes Kabel an. Dann rot ist positiv, also 5 Volt Plus. Da schließe ich jetzt mal ein oranges Kabel an, weil ich gerade ke kein rotes habe. Und dann noch das gelbe Kabel, da schließen wir dann das orangene Kabel von dem Servo an. Dann kommt das schwarze Kabel an den Ground-Bind vom Arduino. Das orangene Kabel kommt an den 5 Volt pin vom Arduino und das gelbne Kabel, das den Servo selbst ansteuert, kommt an Pin 8. So sollte es dann aussehen und dann können wir auch schon ans Programmieren gehen. Als erstes öffnen wir wieder unsere Arduino-Software und dort müssen wir erstmal vor dem Void-Setup ein paar Sachen schreiben und zwar als allererstes, damit wir den Servo ansteuern können, müssen wir schreiben Raute und dann include und dann eine spitze Klammer auf Servo mit großem S Punkt H und dann spitze Klammer zu So haben wir jetzt die Servo Bibliothek aufgerufen und können sie in diesem Programm benutzen Danach müssen wir ein Servo erstellen und dem einen Namen geben das machen wir den wir schreiben Servo und danach einfach irgendeinen Namen. Ich nehme jetzt einfach mal servo blau. Hinten dran das Semikolon nicht vergessen. Und dann können wir auch schon in das Void Setup. Dort schreiben wir erstmal rein, dass der das Servo an Pin 8 angeschlossen ist. Dann schreiben wir servo blau. Punkt. Attach, also verbinden. An Pin 8 und Semikolon dahinter. Das war es schon mit dem Void-Setup. Da können wir jetzt einfach den Stricks schon in Void-Loop gehen. Und dort schreiben wir jetzt unser wieder Programm rein. Da sagen wir erstmal, ist der ja Servo blau. Also unser Servo -Punkt Right. Das heißt, gehe auf die Position und dann 0. Das bedeutet, er geht zur Position 0 Grad. Das ist seine ähm, Home-Position, bei der er immer, die immer im Mittelpunkt steht. Dann Semikolon dahinter und danach soll er ja warten. Das ist einfach Delay 3000, also dass er 3 Sekunden wartet. Danach wieder Servo Blau. Right Und dann soll er einfach mal zu 90 Grad gehen. Klammer zu, Semikolon dahinter. Dann soll er wieder 3 Sekunden warten. Danach soll der Servo... Blau.right auf 180 Grad. Danach wieder 3 Sekunden warten. Und danach Servo Blau.right 20, der dann auf 20 Grad geht. Und danach soll er wieder 3 Sekunden warten. So. Ich mache es gerade mal ein bisschen größer, damit ihr es auch seht alles. So, ich habe es gerade mal größer gemacht, weil es ein bisschen klein war. Und da habt ihr nochmal das Programm. Also als erstes sagen wir, er soll die Servo-Bibliothek, also die ganzen Kommandos, soll er importieren, damit wir die benutzen können. Dann erstellen wir einen neuen Servo. Da kann man halt mehrere Servos anschließen, zum Beispiel dann Servo Blau, Servo Grün oder da Servo 1, 2, 3. Und dann haben wir unseren genannt, Servo Blau. Und danach im Void Setup haben wir gesagt, dass ist Servo Blau attach, also verbinde ihn an Pin 8 dass der servoblau an Pin 8 angeschlossen ist und im Void-Loop sagen wir dann, dass der Servomotor auf die Position 0 gehen soll, also 0 Grad dann soll er 3 Sekunden warten, auf Position 90 Grad gehen, 3 Sekunden warten, 180 Grad gehen, 3 Sekunden warten, 20 Grad gehen, 3 Sekunden warten und wenn wir das gemacht haben, können wir schon mal unser USB-Kabel nehmen, dann den Arduino anschließen Und das Programm drauf spielen So, jetzt. Sieht man Effekt Position 0, warte 3 Sekunden 90 Grad, 180 Grad, 20 Grad. Dann gehen wir auf Position 0, warte 3 Sekunden, 90 Grad, warte 3 Sekunden, 180 Grad war drei Sekunden und gehe jetzt zurück auf 20 Grad und dann wieder auf 0 Grad. Wo ihr keine Angst haben dürft, da vibriert ein bisschen, wenn er bei bestimmten Gradzahlen ist, ist ganz normal. Also beim ersten Mal, als ich es gemacht habe, habe ich ein bisschen erschrocken, weil, der, weil ich dachte, der dreht irgendwie durch oder sowas, aber das ist ganz normal. Gut, und jetzt habt ihr einen Servomotor programmiert und ihr seht, es ist ziemlich einfach, man kann einfach die Gradzahlen eingeben und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.